zu einem neuen Mitvlog. Worum ihr nichts tacken müssen, Sami. Hallo. ich bin Hallo. Was Hau Jess, komm! Es reicht ja nicht, dass ich äh, Samis Hemden habe. Ich habe hier sogar noch Hemden von Hamza, die ich jetzt bügeln darf. Und Dankeschön. Ich habe mich heute das erste Mal ein bisschen anders geschmelcht. Mit weißem Kajar sieht das halt total scheiße aus. Wir sind zum Frühstück eingelernt, bei Schwiegermutter da fahren wir, beziehungsweise da laufen wir gleich hin. Und wir sind wie immer always too late. Mama muss sich jetzt auch sonst kommen wir wieder Super, super, super. da? Ich Mommy is always late. so Bei uns geht ohne Mokka gar nichts. Das wird halt immer nach dem Tür türkischen Frühstück ist es immer nochmal, glaube ich, ziemlich normal, dass alle noch mal einen Mokka haben wollen und den bereite ich jetzt zu. Das ist jetzt nicht der typisch türkische Mokka, sondern das ist so ein Dibeka Wisse. Das mögen wir auch sehr gerne. Weil der schmeckt so ein bisschen saniger. Da ist so. Da ist auch Kaffee drin, aber da ist auch Kardamom drin. Es gibt dir im Ganzen so ein bisschen hoch, einen leckeren Geschmack. So lecker cremig, jetzt fülle ich das hier alles ein. Und that's it. Wir sind gerade auf der Suche nach einem, nach einem Outfit für Rabia. Losen. Da gibt's so schöne Kleidung für so äh, Kappen. Schickleider. <gülüyor> Ham da den <Gülüyor> gibst <Gülüyor> du? Du, du, kleiner, <Gülüyor> Johnny, Johnny. Ich hätte eigentlich einen Wunsch an meinen Mann, zwei Wünsche. Erster Wunsch, anzufangen, sich in meinem eigenen Ich kann nicht sagen, dass ich den Kessel Ich habe ja, ne, ne, ne war, ich habe hier gerade für Backo gekocht. Ich habe hier gerade für Backo was gebacken und äh, wir wollen gleich noch kurz in die Stadt mit meiner Schwägerin, weil die will sich ein Outfit holen und da muss ich sie natürlich beraten, ich als Fashion-Experte. Naja, ne? oh. Na wir stellen jetzt eben gerade den Kuchen noch zusammen. Komme ich noch näher und dann wollen wir los. So, ich bin jetzt schon los in die Stadt und wieder zu Fuß. You're so wild. I'm not gonna fight it. Stuck inside my mind because you gotta, you gotta be something undefined for me. You're so wild. I'm not gonna fight. Replay in my mind of you, things you wanna do to me. Replay in my mind of you and your intentions. You're blowing my reputation. I'm ich jetzt kurz auf schwiegermutter mein mann ist weg hat die karte mitgenommen jetzt kann ich heute abend nicht schneiden ja mal gucken ich glaube das war es jetzt auch jetzt werden wir gleich noch mal nach hause gehen ich glaube das war der langweiligste Vlog ever